Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in China Konfliktthemen offen angesprochen. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Xing Gang nannte sie die Gefahr eines militärischen Konflikts um Taiwan ein Horrorszenario. Jing entgegnete, China dulde keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Baerbock kritisierte auch den Umgang mit der Minderheit der Uiguren und die Position Pekings zum Krieg gegen die Ukraine. Elektromobilität, wie sie diese deutsche Firma in China produziert, finden beide sicher gut. Aber bei vielen kritischen Fragen betrachten Annalena Baerbock und Jin Gang die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der chinesische Außenminister nimmt sich viel Zeit für seinen unbequemen Gast aus Deutschland. Eine gemeinsame Zugfahrt nach Peking, dann das offizielle Gespräch. Es dauert doppelt so lang wie geplant. Der Taiwan-Konflikt, die Menschenrechtslage, der Krieg gegen die Ukraine. All die Differenzen spricht die deutsche Außenministerin im Beisein ihres Amtskollegen öffentlich an. Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Wir alle wissen, Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu... Ja. Doch es gibt keine neue Position des chinesischen Außenministers zu Russlands Angriffskrieg. Er betont, man werde keine Waffen an Konfliktparteien liefern. Ungewöhnlich für eine Pressekonferenz. Jin geht noch einmal deutlich auf Baerbocks Kritik an der Menschenrechtssituation in China ein. Diese Meinungsverschiedenheiten sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Aber dieser Austausch sollte auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung basieren. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Jeder bleibt am Ende bei seiner Betrachtungsweise. Es gibt bei ihrem Besuch viele diplomatische Höflichkeiten, in der Sache aber keine Kompromisse. Wem die Loyalitäten gehören, das hat die Führung in Peking heute wieder einmal deutlich werden lassen. Just nach Annalena Baerbocks Appell zur Ukraine wurde bekannt gegeben, der neue chinesische Verteidigungsminister reist am Sonntag für zwei Tage nach Moskau, führt dort Gespräche mit hochrangigen Militärs. Es zeichnet sich ab, dass die Verbindungen Chinas zu Russland noch enger werden, als sie es ohnehin schon sind.